Wir sind von Berlin nach Frankfurt mit dem Zug gefahren, von Frankfurt nach Amsterdam geflogen. Es gab einen Snack, einen Tee, und ehe ich mich versehen habe, hatte ich eine atemberaubende Aussicht auf die Morgenstunden von Amsterdam. Die zweieinhalb Stunden am modernsten Flughafen, den ich je betreten habe, vergingen wie im Flug. Und dann schoss ich es. Ein Foto, das ich mit Sicherheit noch meinen Enkelkinder zeigen werde. Vier Filme, 10 Stunden und etliche Versuche endlich einzuschlafen, später sind wir gelandet. Okay. Yeah, bit, oh, ein bisschen. See, water? Oh, jetzt mit ein bisschen mehr Wasser hier. So, Tag 2 äh, hier in San Francisco. Wir gehen jetzt irgendwie wandern, habe ich gehört. Ich weiß gar nicht. Theo, where are we going? Yeah. What's das? this? Seems to work. That's it, yeah. Perfect. Wir ah. gehen zum Tilden Park. Tilden? Tilden Park. Ich kann mir den scheiß Namen nicht... Wo ist Theo? Yeah. Okay. Hello. Welcome in San Francisco.